und los geht's also zeigen sie dass die steigung s eine lineare funktion s ist gleich delta y also die differenz der y werte durch die differenz der x werte von zwei verschiedenen punkten ist also das ist der beweis der formel für die steigung einer linearen funktion vor den konkreten Fall, also wo es Zahlen so Zahlen sind und nicht abstrakte Symbole, ja, haben wir schon am Beispiel gesehen und es gibt auch das entsprechende Video. Und jetzt machen wir das halt abstrakt. Wir benutzen hier zwei Punkte, wie in der entsprechenden Aufgabe mit konkreten Zahlen. Diesmal benutzen wir Symbole statt konkreten Zahlen. Also jetzt hier, das ist die allgemeine Gleichung. Und zur Erinnerung, ich benutze hier immer S und A von den Namen her. S, Steigung und A, Achsenabschnitt, Y-Achsenabschnitt aus dem einfachen Grund, weil äh, dass es so viele verschiedene Symbole für die beiden Sachen gibt aus de, aus, äh, bei den verschiedenen Sprachen. Also ich benutze jetzt hier vor allem von den Namen äh, die, die, die, die ersten Buchstaben. Ja? Also anstatt K und D oder M und E oder A und B oder weiß ich nicht was, habe ich jetzt hier S und A. S für die Steigung, A für den Achsenabschnitt. So, jetzt hier, das ist die allgemeine Gleichung, also und äh, nehmen wir zwei Punkte, x1 und y1, also y, das ersetzen wir in dieser Gleichung und gleich in der gleichen Weise hier, wo die abstrakten Punkte, das könnten irgendwelche Zahlen sein, wir benutzen jetzt abstrakt Symbole jetzt halt und wir formen beide Gleichungen jetzt hier, die beiden Gleichungen 1 und 2, wir formen beide auf a um, also das bedeutet a muss hier allein bleiben, das muss auf die andere Seite und eben auch hier das auf die andere Seite. Und das bedeutet das Plus, was hier man nicht sieht, aber also wenn man sich mit Umformen schon auskennt, das wird Minus und das auch auf die andere Seite Minus. Das bedeutet jetzt beide linken Seiten jetzt hier sind gleich A. Also das bedeutet sie sind auch zueinander gleich, ja. Also und das haben wir jetzt hier geschrieben, y1 minus x1 ist gleich y2 minus x2 und wir lassen jetzt hier alle Sachen mit x und hier alle Sachen mit y, also das muss auf die andere Seite, das wird minus und das hier muss auch auf die andere Seite, das wird plus. Und was bleibt dann jetzt hier? Das geht weg, da. Also es bleibt und das kommt hier, also Sx2-Sx1 ist gleich Y2, was vorher da war und dazu das Y1 von der anderen Seite und das, ist, was wir dann haben. Und hier können wir auch das S herausheben, das ist die Steigung, nie vergessen. Und dann bleibt in Klammer X2-X1 und damit das S jetzt allein bleibt, dividieren wir durch die Klammer. Und da es jetzt hier im Nenner so steht, brauchen wir keine Klammer da unten, jetzt schreiben. Und das Symbol Delta bedeutet ja, Differenz Delta Y ist, was hier obs, oben steht und Delta X ist, was hier unten steht, also von Definition her. Und daher können wir dann schreiben, die Steigung S ist Delta Y durch Delta X, also die Differenz der Y-Werte von zwei Punkten durch die Differenz der X-Werte, den gleichen Punkten der linearen Funktion So, danke sehr.